Willkommen zurück zu Miitopia. Die beiden quatschen, wohl miteinander? Du solltest mir sagen, auf wen du stehst. Was? Das verrate ich doch nicht. Ah, na gut. gut. Was? Okay, damit sind sie nun bekannte auf Level 4 und... Ja. Niemand will was kaufen. Aber ihr wollt doch bestimmt wieder futtern. Wir haben nämlich jetzt ein dünner sandwich Ein Imbiss aus der Wüste. Saftiges Fleisch serviert in warmem Brot. Nom. Jeder kriegt eins. Das macht richtig viel hoch. Und jeder mochte es. Schön. So, ich kriege natürlich noch ein bisschen Angriff hoch. Blob. Das mochte niemand. Das mochte alles niemand. Äh. Das mochte auch niemand. Aber das mochtet ihr. Daran kann ich mich erinnern. Nomnom. Nom. Und nomnom. Nom. Gut. Wir haben noch einiges an Essen, glaube ich. Wird uns also in nächster Zeit, glaube ich, nicht ausgehen. So. Was auch nicht ausgehen wird, sind die Abenteuer, die wir erleben. Denn wir können nun hier lang... Jetzt sind wir bei Wüste nebenan Nord, oder waren wir da schon? Nee, West waren wir vorher, jetzt sind wir hier Nord, in der Nähe. Aber erstmal will Inki was von uns. Ach je, Prinzessin Luigi. Hey, du da. Hä? Ich bin ein einfacher Geist und wache über diese riesige Wüste. Ein böser Zauberer hat mich in dieser Lampe eingesperrt. Wärst du wohl sehr gut, mir herauszuhelfen? Äh, ich weiß nicht. Ich würde dir ja den Wunsch erfüllen. Egal was. Du musst nur die lange Lampe reiben. <lacht> sehr gut. Weiter so. Lampengeist, Störenfried, eins vom großen Weisen eine Lampe gesperrt. Weder ein Mii für die Rolle. Schaut mir Mii, sieht übrigens so aus. Oh Mann. Aber bei uns wird es ganz anders aussehen. Lampengeist, Nebbi. Hahaha, <lacht> <lacht> endlich frei! Äh, was ein, was ein Wunsch? Den Quatsch hast du wirklich geglaubt? <lacht> Genug davon. Ich sollte die Stadt verwüsten, wie in alten Zeiten. Haha, <lacht> bis später. Ein böses Kosmog. Oh nein. Ich sollte wieder in die Tasche zurück. Oder hier in dem Fall in die Lampe. Hey, Inky. Ah, oh, du bist es. Ich bin nur zufällig hier, wirklich. Hier, yeah, für dich. Hurra, dir wurde eine magische Lampe aufgedrängt. Und nun lass mich in Ruhe. Okay. Na naja, gut, jetzt haben wir zumindest Zugang zu einer neuen Stadt. Let's go. Wähl ein Mii für jeden Einwohner. Und oh, hierauf habe ich mich gefreut. Tänzerin, liebt es zu singen und zu tanzen, aber nur wenn niemand zusieht. Plapper Opa, möchte insgeheim Tanzstunden nehmen. Nur Mut Opa. Töchterchen Rabatter, gewieftes Mädchen, das mit ihrem Vater überteuerte Waren verkauft. Väterchen, täuscht Zipperlein vor, um Geld zu verdienen, stolz auf seine Tochter. Grübelforscher, Henry, ist ständig auf Schatzsuche, aber findet nie etwas Kostbares. Meckermann kann das Gemeckere seiner Frau nicht mehr hören und will Urlaub. Meckerfrau ist mehr als nur genervt von der Unbekümmertheit ihres Mannes. Und Wüstenpromi, ein wohlhabender Prominenter, der zusehends reicher wird. Ja, die werde ich jetzt alle auswählen. Nebenan angekommen. Wie schön dass sie doch ist oder tänzerin meloetta schalalala willkommen in an schalalala komm sing mit mir und eins und zwei schalalala schalalala schalalala Okay. oh wer bist du denn plapper opa michael du da jungchen So so gut Hör einem alten Mann zu. Okay. Eine schreckliche Plage kam einst über unser Land. Unglaublich! Der Lampengeiß erwachte aus einem langen Schlaf. Man kannte ihn unter dem Namen... Äh, ja, Wölkchen. Er trieb es wild, stahl unseren Besitz. Doch dann kam der große Weise, Iwata... Er sperrte Wölkchen wieder in der Lampe ein. Da wird er wohl nur ein bisschen alle Ewigkeit versauern. Ich hoffe nur, er hat seine Lektion gelernt. Aber jetzt mal was anderes. Na, wie läufst du in der Liebe? Ähm, und ist Melonetta nicht ein echter Schatz? <lacht> so mal unter uns Jungs. <lacht> walla Walla. Okay. Wen haben wir denn hier? Bauernfänger mit Zumi und Morschuh. Mein Herr, mein Vater ist schwer krank. <lacht> <lacht> Bitte kauf mir ein MP-Bonbon ab. Es kostet nur 500 Gold. <lacht> Nö, das ist <mit> Wucher, ja, hallo. Nö. <lacht> <lacht> Ja, okay, ich kauf's euch ja ab, damit sie wieder besser geht. Es tut mir leid, ich wollte nur böse sein. Hier, nimm das Geld. Hä? Vielen Dank. Das macht dann bitte 500 Gold. Hurra, du warst etwas naiv und hast dir einen Pimpermon gekauft. Ah, wir haben eins verkauft, Papa. Gut gemacht, Mitsumi. Als nächstes lernst du, wie man Bomben verkauft. Ähm, um, okay isaac was machst du denn hier grübelforscher isaac absolut unglaublich die situation wird immer geltsamer ich war sicher dass ich dort fündig werde ah, wo sind diese op-items ja. So fühle ich mich auch immer äh, Was ist mit euch denn los? Meckapa, Asgore und Toriel Hörst mir überhaupt so? Ach hör doch auf ich sage, dieser Lampengeist ist ein echter Quellgeist, oder wenn nicht. Ist er das, und wenn schon. Aber dir ist das natürlich alles ganz egal, oder? Jetzt hör schon mit dem Gelaber auf. Okay, entspannt euch. Wüstenpromi, Michael Jackson. Hihi, hi. du meine Güte, der Lampengeist hat uns angegriffen. Und er hat all mein sauer verdientes Gold gestohlen. Oh, eigentlich wollte ich ein Konzert machen. Ah, daraus wird wohl jetzt nichts. Müsst du nicht eigentlich tot sein? Na Du siehst aus, als hättest du schon viele Kämpfe hinter dir. Kannst du mein Gold zu mir zurückbringen? Äh ja, klar. Hihi, mein Dank wird dir gewiss sein. Dein Versteck befindet sich im Höhlenlabyrinth. Dafür ist es gleich, wenn du die Stadt verlässt. Es ist nicht zu verfehlen. Aha. Viel Glück. Du hast den Auftrag von Michael Jackson akzeptiert. Alles klar. Also Wenn das nicht eine leise nice Stadt war, dann weiß ich auch nicht. So, und jetzt haben wir ein neuer weiteres Gebiet. Und zwar Wüste... ...Osten. Hallöchen, wer ist denn hier? Es ist... Nikki mal wieder. Manchmal sind diese Amiibo-Expeditionen schon ziemlich anstrengend. Aber ich werde immer mehr Expertin. Okay, ich könnte dir gerne noch eine Amiibo zeigen. Lass mal sehen. Nehmen wir doch mal... tun Amiibo! So. Ach, sorry, dass ihr manchmal irgendwelche Sachen hört im Hintergrund. Ähm, ein Link-Outfit. Das sieht schon mal besser aus als die anderen. Alles klar. Na dann. Mhm, Iwata und da oben ist Tingel. Wir müssen nach... zu Iwata, also gehe ich mal nach oben. Weil ich dann... Mehr oder weniger Bonus, könnte man sagen. Steig der Feuchte. Warum nennt ihr ihn Steig? Und warum ist der feucht? Naja. Wir sollten aber so langsam mal unser letztes Teammitglied bekommen, oder? Wie sich wohl Mike fühlt. Freuen wir uns auch über kleine Dinge. Zum Beispiel über den Schatzfahrt. Ich trage heute meine Sachen. Freuen wir uns auch über kleine Dinge. Ja, das sagte ich bereits. Oh, eine Falle. Oh Gott, das habe ich jetzt nicht erwartet. Jadefalter. Euch kenne ich krieg aber nicht. Bam, weg mit euch. Komm, die können doch nichts. Bam, bam. Das war's. Spaß, die leben da. Noch. Was soll das? Häng mir doch hier! Jetzt muss das Pferd brauchen dafür. Na egal, jetzt sind sie weg. Für keine Kämpfe mehr. Ja, echt so. Noch eine Kiste mit drei Spielscheinen. Nice. Wir sind fast da. Noch eine Kiste mit 360 Gold. Du musst gleich wieder eine Rüstung oder ein Schwert oder so leisten. Beilung! Keine Lust auf starke Gegner. Hehe, yeah. weißt du was? Ich finde, ich mache beim Kämpfen mittlerweile eine echt gute Figur. Das siehst du falsch. Was? Aber, also, ich finde mich cool. Den Expo, ich bin blind? Ich hab's genau gesehen. Du bist beim letzten Kampf dreimal rast über deine Schnürsäcke gestolpert. Ich dachte, das hätte keiner gesehen. <lacht> Mensch, Ebenbild von Mike, was soll denn das? Was machst du denn da hinter den Kulissen? Das war schon? Das war wirklich sehr kurz. Oh, wenn man vom Teufel spricht? Jemand will sich da anschließen. Tja, wer wird es sein? Es ist Professor Igitt. Ähm, ja... Äh, um ein bisschen kontext zu geben Professor EGIT ist, um es simpel auszudrücken, einfach gehört auf jeden fall zu meinen allerliebsten ja, Mario Charakteren könnte man sagen und ich hätte ihn sehr gerne im Team und ich habe sehr lange gebraucht um zu überlegen, welche Persönlichkeit ich ihm gebe ich dachte mir erstmal so, ja erste schlaue Person und ein äh, Wissenschaftler ähm Gebe ich ihm vorsichtig, weil Wissenschaftler sind ja vielleicht vorsichtig mit was sie machen, aber dann dachte ich mir, Professor geht und vorsichtig passt du so überhaupt nicht. Ich meine, wie oft hat er Geister äh, an seine Kreation gelassen? Ja, ähm, also vorsichtig ist er nicht, der ist eher so lässig, finde ich. Und deshalb gebe ich ihm das. Ja, was er ist, ist glaube ich ziemlich offensichtlich. Er ist ein Forscher. Oh Gott, aber bitte ohne diese Haare. Ja, aber ja, ich bin Igett und ich bin ein lästiger Forscher. Doch, warum ist er hier? Forscher Igett. Bruder freut mich, dich kennenzulernen. Fragst dich bestimmt, warum ich hier bin? Äh, ja. Genau das frage ich mich. Naja. Also, irgendeine so komische Flasche hat meine Kreation geklaut. Und äh, ich bin auf der Suche nach ein paar Helden, die mir helfen können. Denn ich mag selbst arbeiten nicht wirklich. Das kennt ja, glaube ich, schon von mir. Ich bin übrigens Igit. Auch wenn da Igit steht, ist halt irgend mein englischer Name. Du bist Mike, stimmt's? Exakt. Und dann, das endlich, lernen wir uns kennen. Igit hat sich dir angeschlossen. Uh! Und damit haben wir wieder vier Leute. Igitt hat sich uns angeschlossen. Hup, hup. Ja, Hallo alle zusammen. Freut mich. Dankchen. Das werden sicher tolle Abenteuer mit dir. Ach, übrigens. Was ist denn euer nächstes Ziel? Oh, eine gute Frage. Das kann uns Jesus bestimmt beantworten. Was? Was als nächstes hingeht? Tja, äh, wohin denn noch gleich? Ach, ist ja auch nicht so wichtig. Hauptsache, wir haben ganz viel Spaß auf der Reise. Ja! Wollte ich mir langsam Sorgen machen? Ja, bestimmt solltest du das. Okay. Ihr macht jetzt beide ein Level-Up zusammen. Schön und wir, ich habe noch ein Geschenk gekauft. Oh, ich äh, schwimme aber richtig krass für Miku im Moment oder <lacht> Überraschung, das für dich. Gib schon, gib schon, Silberkandelaber. Oh je, Jesus mag Mike und hat's gesehen. Immer nur Miko, das macht mich wütend. Oh, oh Spaghetti. So, ich würde mal sagen, ich kusche mal ein bisschen mit Igitt. Und äh, ihr kuschelt mal hier beide miteinander. Ja, Fernando kann, kann auch auf sich selbst aufpassen, denke ich. Was sind du denn hier? Reagenzglas. Ja, Professor, ihr wird mit unser Attack. So ziemlich. Weil ich bin noch nicht so stark. Ah, okay. Cool. Silberner Stab. Diesmal holt ihn aber wirklich. Ja? Gut. So, ich bin auf eure Kommentare gespannt. Auf die äh, Reactions von den Charakteren, die ich auswähle. Magst du Grillershake? Shake? Oh, nee. Okay. Ach, jetzt habe ich eins davon, denn niemand mag es. Magst du Delibecher zumindest? Ja! Er mag die Deli Becher! Ist mir egal, ob er die Sets braucht oder nicht. Er kriegt jetzt all meine Deli Becher demnächst. Magst du das? Achso, der mag nicht mehr probieren, ne? Ja, okay. Dann nehme ich zumindest hier ein paar. HP Ops mit. Die sind trotzdem noch sehr schön. So. Stimmt, das mögt ihr alle nicht. Das mögt ihr allerdings. Ja, dann hier, ja, nimm. Nom. Nom. Und nom. So, eine kann noch irgendwas haben. Das hier zum Beispiel. Alles klar. Schönen Satz hier. Langsam geht alles wieder leer hier, merke ich. Ah, passiert. Rüschentaler. Schade. Ich kriege aber dafür Käsekuchen. Drei Stück. Okay, versuchen wir es nochmal. Weil ich hätte gerne das gelbe hier. Na, ah, kriege ich nicht. Ein Luxusticket. nehme ich das. Die Reise geht los. Cool. Wir hatten wohl Spaß. La. Alles klar. Gut. Auf in die Abenteuer. Verstanden. Jabo, jabo. Ich find's funny. Aha, wir können zu Tingle. Noch ein Quiz. Hey, da! Hör kurz zu einen offenen Schuh. Und wer könnte immer wieder weiterspielen? Ich. Ich bin einzigartig, Crispy. Und du siehst aus, als könntest du das Original erkennen. Willst du mein Quiz? Wer ist das Original ausprobieren? Okay. Lass uns gleich anfangen. Limpa. Wer ist das Original? Drei Fragen. Fangen wir an. Frage 1. Richtig. Ja, das war ziemlich einfach. Ich weiß, glaube ich, wie man mir aussieht. Frage 2. Ich bin der echte Danny. Ja, das hast du recht. Das stimmt, du bist der echte Danny. Frage 3. Wer ist Miku? Ich bin die echte Miku. Okay, das habe ich nicht erkannt. Das habe ich nicht erkannt. Uff. Das war's dann. Nein, was? Keine Chance mehr? Starke Leistung. Das war zwei Fragen richtig. Das war zwei Fragen richtig zumindest. Das ist ein Trostpreis. Oh, wow. Also Müll. Man Ach komm, die letzte Frage war, war echt dumm. Wirklich. Die letzte Frage war echt dumm, weil das noch das normale Mie war. Und ich kannte das halt nicht. Hier ist so ein... Ups. Hier ist so ein... goldenes Viech. Das sollten wir bekämpfen. Weil wir bestimmt Geld bekommen. Alter, was? Warum einfach mal so viel Damage. Das geht doch nicht. Als halt ich selbst. Gut. Nur drei Damage. Das ändert sich noch. Warum sind die so stark? Bam. Danke. Erste Lässig-Aktion. Schwachpunkt finden. Ha. Das ist die richtige Stelle. Du, du, du. Nein, der ist doch tot. Er ist in Spektazio A Aktion ernst machen. Ruh. Heilung. Danke. Flop. Mein Gott, sind die stark. Warum sind die so stark? Bam. Ich mach, mach kaum Damage. Wie lässig. Was ist das? Nein! Ugh. Komm, einer muss zumindest... Dead. Ja, einer ist zumindest tot. Spitzleistung, Mike. Wow. Er heilt sich wieder. Jetzt müssen wir auf den eingehen. gehen. Ach, die sind so schwach. Was ist das? Nein. <lacht> Das war echt schwer. Mein Gott, wird das Spiel immer schwieriger? Bestimmt so. Und jetzt könnten wir zu Iwata. Oh. H -h -h? Ihr seht das da oben rechts auch oder ich spiele das Spiel blind. Das macht gerade für mich beim Kopf absolut keinen Sinn, dass da der, der König noch mal ist. Aber okay, was soll da hier eigentlich? Ach stimmt, hier gab es noch einen Weg. Ja, den mache ich dann wahrscheinlich offscreen. Und dann machen wir diesen Weg noch in dieser Folge. Weiß nicht sogar mehr, mal schauen. Auf geht's! Komm, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa. Na, wo lang? Ja, okay, dann werde ich den Weg nach rechts wahrscheinlich dann auch nochmal offscreen machen. Und wow! Wir können wahrscheinlich zurück diese zwei Greifer immer noch nicht besiegen, weil ich glaube, die sind immer noch zu schwer für uns. Deshalb warte ich erstmal, bis wir ein bisschen mehr gelevelt haben, bevor ich dann wieder alles Backtracking mache. Ähnlich wie ich es dann am Anfang gemacht habe. Bam. Ja, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen leveln und dann sollte aber alles so ziemlich passen. Level up für Mike. Und für Jesus. Und für Igitt. Impuls gelernt! Beschädige die Daten eines Gegners, um ihn zu verletzen. Okay. Bonus-Erfahrung kriegst natürlich du. Damit du schön auch Level 3 bist. Gut. Seid ihr stärker und jetzt seid ihr besser! ein Ach du Schreck! Ich habe im Gasthaus was vergessen! Was denn? Mein Tagebuch! gar nicht auf sein Tagebuch führst? Doch klar, das habe ich schon seit langem. Es sieht noch aus wie neu, ist sogar noch in Folie eingewickelt. Äh, heißt das, du hast noch gar nichts reingeschrieben? Natürlich nicht, das schöne Buch. <lacht> Gehen wir <mal> weiter. weiter. <lacht> ich, ich lach gerade, weil das so akkurat ist, wie ich im Real Life bin. Ich habe nämlich immer noch als Beispiel, ich habe immer noch so ein ähm, so ein Zelda Buch. Und, äh, das ist so gedacht, dass man da sich so Sachen reinschreibt, wie so ein Tagebuch oder so ein Notizbüro oder so. Und ich habe da bis heute einfach noch nichts reingeschrieben, weil ich mir auch denke, das arme Buch, so schön, ich kann es nicht benutzen. <lacht> ah, schön, dass ich und eben Bild von Mike gleich denken und wie cool er gelernt. Verletzte Gegner durch schlechten Gesang. Freunde leiden auch etwas. <lacht> Uff. Gott, ich will ich will nicht wissen, was sie dann singt. Eine Truhe. wenn dreht Sternchen. Naja, ob ich die will. Wer weiß. Du hast 30 unterschiedliche Arten von mannsein besiegt. Du hast Level 5 in der Klasse Priester erreicht. Du hast Level 5 in der Klasse Popstar erreicht. Du hast Level 5 mit Katze erreicht. Ja, das stimmt. LO Jetzt kennen Sie es ja erst ein bisschen... Schade. Da muss noch mehr raus... Äh... werden. Äh, okay. Beobachtet mich ein bisschen gruselig. Naja, passiert. Hey, hör mal zu! Was ist denn? Ich hab neulich etwas über Mike gehört! Was? Ist das wirklich wahr? Es scheint so! Das hätte ich nie von ihm gedacht. Kann man mal wieder sehen. Das hätte ich ja nie träumen gewollt. Oder wie heißt das? Äh, zu denken gemacht. Whatever. ich hätte niemals denken können, dass er irgendwie sowas gemacht hat. Ja gut, was habe ich denn gemacht? Hm. Pünktchen Dress. Oh je. Bam bam Dann halt nicht. Auch Zeit. Naja. Ich würde sagen, Spielhalle und futtern können wir noch machen und dann in der nächsten Folge fangen wir direkt an bei Iwada. Falls nichts vorher auf den Wegen, die ich noch mache, irgendwas passiert. Wow. Nochmal. Gefleckte Pfoten, bitte. Na, aber Komfort ist auch nicht schlecht, ganz ehrlich. Miku. Ja. Ihr beide seid nur Level 2, das geht gar nicht. Da wird man ein bisschen höher. Gut. Loooo! Oh. Und wenn es euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja glaube ich Bescheid, was ihr zu tun habt. So. Zum Abschluss gebe ich den allen noch ein bisschen Futter. Er mag es nicht. Schade. Sie mag es auch nicht. Schade. Und äh... Ja, gut. Hier, ja, nimm meine deli becher Nimm sie alle. Niemand außer dir mag sie. Also, Wolkenwatt ist für mich. Alter, schon... Boah, schon plus 20 HP insgesamt. Das ist schon heftig. Was habt ihr gesagt? Achso du schon gesagt. Okay. Mhm. Skorpion. Okay, Jesus mag Skorpione. Interessant. Mhm. Bleh. MP, aber für Miku kann ich zumindest noch ein bisschen erhöhen. Was gäbe es noch? Nichts mehr. Doch, für mich. Denn ich liebe es anscheinend. Aber habe ich den käseguru schon probiert? Nein. Und mein Charakter wünscht sich, er hätte es auch nie getan. Auch wenn er ganz viele Stats-Ups bekommen hat. Na gut, dann war's es hier. Bye, bye.